Herzlich willkommen bei dem zweiten Video, ähm, den ich am Kader von die präsentieren darf. Ähm, die kann man auch nicht sagen, ja Musik mit Basteln äh, kombinieren. Just das ist eine da Wolle, die auf der Musikwert und nicht auf dem Basteln. Ähm, auch am um Ausstrahlungsdach von dem 17. März. Uh, St. Patrick's Day, irische Nationalfeiertag uh, haben wir gedürgt, dass es flott wird, für ein irisches Volkslied äh, zu proposieren. Und äh, auch passend zu dem äh, Text, wo an dem Lied äh, vier könnt wollt, das ist auch ein Bastel, äh, vier Schlur mit Äst, mit äh, Mat So, äh, voilà, sodass das alles ganz passend ist. Weil der Schwerpunkt, der kann ja auf der Musik geben. gibt es auch mein, dass also, wird in, ähm, ein eine kleine Stimmübung äh, für ein kleine Atemübung, weil da ganz viel Luft wird brauchen für, den heute, für das heute Lied. Und zwar, ähm, 4, Vielleicht kennen Menschen, äh, die Regeln, das eigentlich weiß, für, äh, besser können anzuschlafen, für, für Dortmund kalm zu kriegen, ähm, mir benutzen sie lo ähm, für eben Dortmund ruhig zu halten, für was wir viel werden sangen. Also, das Prinzip ist, 4 Sekunden sollen wir anatmen, 7 Sekunden halten wir Luft an, und acht zu können, atmen wir aus. Auch wenn man schläft, los, ausatmen, nicht alles <lacht> direkt bei ihr nehmen, äh, weil das das Ziel von der Sache, wirklich los, ausatmen, für wir wirklich ein bisschen zurückkommen. Ich gehe Gefühl schon mit meiner zu zusammen, wir atmen also an, wir halten an, und wir atmen aus. Wir machen das noch ein Käher. 1, 2, 3, 4, anatmen, halen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ausatmen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. An Englisch Käher, wir atmen 4 Sekunden an. Halen. Und ausatmen. Voilà. Wenn wir die kleine Übungen machen, äh, gebe ich dann auch ähm, die Melodie durch. Von dem Refrain als, als Übung für die Stimme. Und zwar, ja, äh, ich wollte nicht groß gammeln, eben mal die äh, singen, mit äh, dem Refrain. Einfach ob la, la la la oder summen oder wie, wie, wie. Das ist der dass wir nur, wenn wir den Textwerte machen von dem Lied, dass wir dann an einem schon ähm, die Melodie an dem Kopf werden haben. So. Äh, wie ist Melodie? Papa. ba ba da ba ba ba pa Den ba zwei da Ba pa ba da ba ba ba pa pa pa pa pa pa pa pa Ba könnt Flash ein pa auch wie machen. pa wie pa Ba da ba da ba da, ba da da da da da da da da ba da da da da da da da da da also nicht, da das alles was man für den Refrain brauchen. Und weil das lohnt so schwierig, aus von der Melodie hier und mal getötet, dass an einem, selber vielleicht noch kennt, ein Body Percussion oder in diesem Fall Table Percussion machen. Weil wir machen den Rhythmus auf dem Disch am besten, das kann ich aber auch auf dem Bein machen. Der Rhythmus ist euch geholt, ist relativ einfach. Die Melodie auch, wenn ihr beides zusammenhält, geht das ein bisschen knifflig. Ähm, voilà, was ist der Rhythmus? Wir machen faust Hand, faust faust Hand. Mehr ist es nicht. Faust, faust Hand, faust Hand, faust, faust Hand. Mehr ist es nicht. Die ganze Zeit. Das muss dann ein bisschen so hat gehen, dass ich während dem so schwatzen kann. Und für die Sache ein bisschen schwierig zu machen, gebe ich dann auch direkt den Refrain Ob la la la ganz einfach. Ich hoffe, die Melodie noch ein bisschen am Kapp. la la la la la la la la la la la la la la Okay, machen wir das mit dem Rhythmus mit dabei. Falls da rauskommt, dass also das überhaupt kein Problem ist, ähm, dann ziel du es wirklich für ein bisschen Fleißen zu lösen. Wenn das also nur zweimal ging, einfach nur mit der Faust Hand machen, weil du den dubbelen Fauststift vergessen sind, also das ist gut nicht schlimm, einfach weitermachen. machen. Du ähm, könntest natürlich auch von vier ran, einfach nur Faust Hand, Faust Hand machen. Das geht natürlich auch.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 ich bin noch nur das vier. Ob was das sagen, wird, denn also gut abgepasst. Ob wie wie wie. Wie la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ich Ich ein so bis Sie kann vielleicht sehen, dass ich zweimal mein W-V-Ges hat, da das wirklich nicht schlimm so solange wie nicht einfach weiter drehe lässt. Die Melodie hat mal Plus-Minus am Kopf, wenn das nicht mehr am Kopf wird, wird für immer nach dem Video Zurückzuspulen und sich das Ganze noch ein bisschen und zu lauschen. Egal wie, gehen wir bei den Texten rüberkommen. Das ist ein irisches Volkslied, also als alles auf Englisch. So, ähm, für den Text. Also, äh, allgemein, ich wollte nicht alle die Worte durchgehen. Ähm, es geht um einen Baum, der in einem Moor steht, und zwar in Irland. Und da geht eben beschrieben an dem Text, ähm, was dann alles bei dem Baum dann so geschieht. Um, du, hast dann, uh, du hast dann ein Arsch und du hast ein Filzchen und du hast ein Nacht. Um, ich erkläre noch einmal bei der Strophe, wie das jetzt halt ganz abgebaut ist. Aber um, voilà, es geht nur mal einfach nicht mehr in einem so, Baum, der an einem Moor steht. So. Ho Road, das ist ein Gereich wie hey, -Hey. Ho Road, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug the bog down in the valley, oh. Schon erst den Downroad gemacht und man so kleine Bewegungszeichen, für das er daran denkt, gut, der geht rup, den dürfen man nicht auf der selben ähm, Tonlach singen. Ho, ro, the rattling bug the bog down in the valley, oh. Ho, roh, the rattling bug the bog down in the valley, oh. Ja. Ich meine, wir können da schnell rankehren, probieren. Mit der Body Percussion dabei. Das gibt es da gehen. Ho, oh, oh, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, oh, oh, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Na, okay. Ho, oh, oh, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. How oh, oh, ro, the rat, the bug, the bug, down in the valley, oh. Ganz wichtig, dass wir den noch schön ausklingen lassen. Ich denke, wir wären aber noch präziert. Viertstrophe. Äh, und zwar könnt ihr einen ersten Deal. Das ganze Lied so abgebaut, wie, manche kennen das Spiel vielleicht. Ähm, ich gehe auf Dresden an, ich packe nach mein Wallis ich Und dann muss die nächste so Ich gehe nach Dresden an, ich packe nach mein Wallis an a Kamm. An Und da muss ich immer etwas mit dabei machen. Ich weiß ganz genau, dass da viele von ihr das schon mal gespielt haben. Und äh, ganz genau so ist das Lied auch aufgebaut. Das ist, ähm, alles, was wir am Anfang sangen äh, geht ziemlich ähnlich bei der nächsten Strophe wiederholen und es könnte etwas dabei voilà. So dass den Text zwar noch immer lang ist, aber es geht immer wiederholen. So. Ähm, andere Strophe wäre dann Well, in the bog there was a hole, a, a hole, a rattling hole, hole in the bog and a bog down in the valley, oh. Es hilft zu nicht so viel, wenn ich das Gitarre mal dabei höre, weil beim Refrain sowieso nicht viele äh, Akkorde dabei sind. Es so ist ein bisschen einfach gemacht, aber es hilft vielleicht für ein bisschen anders am Ton zu bleiben. In Hole, Rare Hole, in the bog there was a Hole in the valley, Hole a rapplin' Hole in immer Hole in der ein a in down in the Bok, ja? ein Hole in der Bok, ein Well, in the bog there was a hole, a rare hole, a rattling hole. Hole in a bog and a bog down in the valley, oh. Da könnt in den Deal Ho, -o -o, the, rattling bog, the bog down in the valley, Ho, in da das ihr äh, schon über los. Wir gucken, wie es dann weitergeht mit der Geschichte. Well in that hole there was a tree, a weird tree, a rattling tree, a tree in a hole and a hole in a bog and a bog down in the valley. Oh, du siehst ja schon, dass ein Obbau immer selber ist bleibt. Sie müssen nur wieder die Wiesen anpflüchten, geht immer mehr lang, die ich so am Rot gemacht. Well, in that bog there was a tree, a where tree, a rattling tree, tree in a hole, and a hole in a bog, and a bog down in the valley. Oh, Well, in that hole there was a tree, a where tree, a rattling tree, tree in a hole, and a hole in a bog, and a bog down in the valley. Oh. Ho, roh, oh, oh, the ratlin' bug, the bug down in the valley, oh. Ho, roh, oh, oh, the ratlin' bug, the bug down in the valley, oh. Ich meine, die dritte Strophe, Madiisch. Und dann gucken wir mal, für alles zu machen, bis die dritte Strophe. Und dann dürfen wir kurz bis wir rüber bei Bastel gehen. Ich äh, muss dann die Liter nach zum Schluss ganz werden wiederholen. Äh, du könnt näh ne, sein, dass du dabei bist. Si, du sollst nicht mehr bei deinem Barm und dem Barm ersuchen. Äh, bar, und äh, um, da könnt dann auch du den die, könnt, dann, lo, ran, On that tree there was a branch, a wear branch, a rattling branch. Branch on a tree, and a tree in a hole, and a hole in a bog, and a bog down in the valley, oh. geht immer mehr lang, ne? On that tree there was a branch, a, way a branch, a rattling branch. Branch on a tree and a tree and a hole and a hole and a bug and a bug down in oh, oh, the valley, oh. the bug down in Lavallier. oh. oh the, rattling bar, the bug down in Ich bis bei die dritte Strophe durchzumachen. Voilà. wir fangen nur mit dem Refrain, ganz relax. Denktron, der Rhythmus die könnten entweder mit der Faust-Hand machen, Faust-Hand, Faust-Hand, oder die könnten ein bisschen schwer machen, Faust-Hand, Faust-Faust-Hand. Ja, Rhythmus ist dann noch am Kopf. Wunderbar. der gibt da gib ich meine Fänge Ho oh, oh, ro the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho oh, oh, ro oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Well, in that bug there was a hole, a a hole, a rattling hole, hole in the bug and a bug down in the valley, oh. Ho rotto rat and bug the buck down in the valley, oh Ho ro, the rat and bug the buck down in the valley oh Well in that hole there was a tree, a ware tree, a rattling tree, tree in a hole and a hole in a bug and a buck down in the valley oh Ho, oh, oh, ho, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, -o. oh. Ho, oh, oh, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. On that tree there was a branch, a branch, a rattling branch, branch on a tree, and a tree and a hole, and a hole in a bug, and a bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rat in bar, the the the in the valley, oh. Ziel vom Lied also ist eigentlich für immer ein Grimmel schnell zu gehen. Ich Schule schon den Refrain ein Grimmel mich schnell gemacht wie Stroph, Strophe, es gibt eigentlich immer immer mehr schnell auch am Refrain gehen mir Me, lassen den Stimmen einer mal ein Grimmelsch rauen und ich gebe euch weise, werde ich am Kader von dem heutigen äh, Lied nach vier berät. Und ich gehe jetzt einfach von den Uffang vom Lied. Und zwar, ähm, den, äh, den Titel war your Tone und Talking Sticks. Ein ähm, Talking Stick, das ist ein ähm, aus äh, alle Kulturen viel sicher zu gehen, da den ein gewisse Regelmäßigkeit an dem Gespräch behalten kann. An der Rund da guff dann äh, so ein Bängelchen, den dann lo die Korea das rundherum gehen an denjenigen, der die Bängelchen am Grab hat, den hört dann, dürfen schwätzen. Äh, etwas, wo sicherlich äh, manchmal im Kaffee bei München gefehlt hat, ich weiß mir ganz sicher, bei ich äh, da wird jeder Reh von der Schule zählen und wird äh, nicht den anderen ausschwätzen gelöst. Und das wäre am Anfang an eine tipp top methode gewesen, für zu gehen, dass jeder Reh auch zu Wort könnte. Ähm, ich weiß nicht, eine Methode für einfach so ein äh, Bängelchen zu entwickeln. wann du keinen kein Talking-Stick wollt machen, und genitilech in wie der Tote kann trotzdem nutzen. Äh, zum Beispiel kann ihn äh, schon loh um Disch bei Eis ziemlich viel ähm, Pink und am an am Türkis. Da kann ihn sie auch nach und ich oh, engem. ha irgendwann hätest du Kann man se auch nach vier Da tust du schon den heute loh nicht nehmen äh, entwickelt. Die können entweder wohl holen oder ähm, Kotten. Wir äh, ist schon so auch Du hast drei verschiedene Pfeifen äh, ausprobiert: Acryl als Nächst, Acryl ist wirklich Neist, da äh, das innerhalb der weiße Pfeife Die Die musste ich wechseln, weil es so alt war. Ähm, Wasserpfeif breckelt. Äh, du hast hier nur, wie ich gewickelt habe, eine ganze Box voll Wasserpfeif-Grimmelchen. Am allerbesten als äh, Gouache. Gouache. die deckt immens schön. An, äh, also die, die Urlischformen. Und ähm, das ist wirklich das ist eine Kombination mit der Wolle, top. So, das habe ich äh, Kottengeholt, ich auch Woll benutzt zum Deal. Und wenn ihr hier genau guckt, dann habe so gut zwei Pferden Die können entweder mit engem Furdem äh, wickeln oder die könnten direkt zwei Beine Dann damit das so ein, äh, ein flottes Muster dass es das, äh, die Farbe change. Hat. Wenn ihr die Chance hat, und die hat die nach ein Woll, äh, wie zum Beispiel Strimpelwoll, die äh, fünf automatisch, da brauche ich keine verschiedenen Fürven zu holen, man kann ihn einfach wickeln und automatisch geht es dann auf verschiedene Fürden. Ähm, ja, dekorieren kann ich die Dinger natürlich auch. Äh, Pomponen, wenn du gerne äh, willst wissen, wie sie das mischt, wegen im ersten Video, kleinen Eigenwerbung, äh, wo ich gewisse, wie sie Pompons mischt. Äh, Knäpp, wo ich drüber gebunden ähm, kann ich natürlich auch Schellen drum machen, wenn ihr ein bisschen mehr mir festen möchte. Nicht nur so gläspern wie den heute. Das bringt nichts, weil wenn ihr da einkehre, fällt alles aus. Also ähm, ein bisschen mehr mir festen möchte, und dann möchte du ihn so äh, schellen, drum, und dann hört ihr noch ein flott Instrument. Ähm, ich benutze nicht für und allem, ich sie zwar noch nicht kauf, mir einfach für einen Enger was, zu äh, hinzustellen auf ihr zu und so kleine drunter zu hängen, äh, hier Ausstrahlen, hier sicher und so weiter. Das gesagt ganz flott um äh, um Stufen durchaus. So, viel geschaut. Also gebe ich mal weise, wer das in möchtet. Was brauche ich? Äh, einfach mal einen Bänge. Komm schon mal für den Toten. So. Geht an der Bösch und der Natur, dass ich bombe wieder, weil der Irr so jemand. Und äh, dann sieht der irgendwie Kotting oder ein Woll aus. Schon pink für mein Liebe gern. Und dann mache ich kurz ein also gutes Schwisschen gesagt, den das gut auf der Kamera. Wir sehen einfach Klängen Knirschen Knie. So, ein Dürbel, wenn ich geliefert wir wollen ja nicht, dass es los geht. Zack. Und äh, bon, wenn ich um Nummer sicher will gehen, mache ich danach so ein dröbiges Pasch mit dabei. Und wickeln ähm, die zwei, also den E-Fuhr dem wickeln ist damit an, äh, den ich am Anfang hat, Für das den Neuren zwei rausguckt. So, machen wir einen Grimmel Pasch drauf. Und dann könnt ihr euch entweder schwer oder leicht machen. <lacht> entweder hält ihr fest und ihr dreht den Bängel. Da hat mir aufgefallen, dass er zwei Bängel schon gemacht hat und Muskelkater am Arm hat. Äh, das geht leider aber nicht immer. Du musst ich noch die Kappentdeckung holen, wenn ihr zum Beispiel nachsteht, wie der in den H4 steht. <lacht> Oder ihr könnt natürlich auch, wenn der ein bisschen Gymnastik will, machen. Können natürlich auch mit dem Arm rumwickeln. Rum ist so nicht, dass das wesentlich mehr komfortabel ist. Hm? So zu wickeln. So. Ähm Entweder passt er von vier ran gut ab, dass, ähm, dass ich kein Holz mehr drin gezeiht. Also dann geht ein bisschen pechig. Ja. Da muss ich rechnen. <lacht> so. Ein bisschen zu rechnen ist man. Ähm, voilà. Entweder mache ich das so und die geht da bis an um einen äh, bestimmten Punkt und dann dreht er nächst zurück. Oder die können doch von vier ran. das ist ein bisschen wie bei den Pompon, die okay, wir manchmal nicht mehr mit Woll ähm, basteln, oder die machen von vier ran einfach ein paar Schichten über die nähen. Äh, wie so? Zack, zack, ein bisschen, also nähen, ich schätze. Ich gebe jeder eine Runde, wenn sie so sicher geht. Entweder, nachdem sie zwei, drei D gut getrunken haben, äh, war. Oder die lädt sie ein bisschen schon an den Heizungskeller. Äh, dass sie nicht äh, so fies sind. Ich weiß auch gut, ob der Pesch so gefallen. Voilà. Ähm, ich meine, das lohnt nicht ganz viel, da ist eine Beschäftigung, die braucht ein bisschen. Aber es also ist tatsächlich nicht äh, Die geht also bis zum Schluss, ähm, wo der gerne eben pink hat. Ich habe heute immer optimistisch mit dem Pesch gemerkt, hm, bis dahin, wenn ich bloß nicht einfach so rechnen. Wenn da bis zum Schluss sit? Wenn da bis zum Schluss sit? Du könntest entweder mit, dem Pfadern, äh, mit einem dicken Null den Fuß aufhädeln, indem er mit dem Null innen drinnen geht und ihn dann durchzieht. Oder es äh, kann, äh, kann ihn auch, äh, wie ich heute auf anderen Plätzen gemacht habe, einen äh, Knopf holen und äh, mit dem da wickeln. Äh, ich kann mal gucken, ob ich heute vielleicht einen Knapphund passen Passend wir ich meine, das nicht schwer für selber rauszufangen, ein e Vilo mit 0. Null. Wie soll ich dann hier holen? Ein Qual der Wahl. Äh, voilà, da gehe ich einfach mit vor dem Vordern. So da durch. Also einfach, also, wenn man da wenn man wirklich knapp Knopf hält, wo ein du schon ein sind, ne? das ist nicht einfach. So, vorne ist da durch. Dann habe ich knapp fest. Und da gehen ich noch Und auch rundherum der Knopf. Ja, und da fällt mir dann noch ein bisschen mehr Licht für eine, eine weitere Knur zu machen. Äh, da macht es Schleif und die geht dann mit dem Fudem nachher durch die Schleif äh, durch. Äh, äh, äh. So. und durch. Und wenn du fasst, dann festzuhst, dann ist der Fudem auch wirklich bumm fest Und da könnt ihr den in drin drinnen fortschneiden und das sieht da wirklich proper aus für das äh, aufzuschließen. Schon jetzt aber alles nachher ein bisschen mehr genäht, wie auch die letzte Kühe. Ich habe ein schon vier berät, äh, wo der gesehen war, braucht für so Basic zu machen. Wenn er lesen hat, ist man viel Deko, weil ich meine, ihr könnt ja alles drunh hängen. Die können Pompons drum machen, ihr können so Fletschen drum machen, ihr können Knapp drum machen, ähm, alle Schmuck, äh, wo der vielleicht auch bei einem bei hat, ähm, den der vielleicht nicht mehr da kann er den dort drunter machen. Also da sind der Kreativität wirklich gar keine Grenzen gesagt. mit hat er sich nur Basic Material. Und dann ähm, eben weiter, sich ich viel mit dem knürt dem normalen wickeln und dass ich eben noch ein streifsche Pest dabei mache. Da äh, das alles nachher, ob der Fisch, äh, für nachher auch noch zu gucken. Voilà. Also, kann ich machen für Instrumente, an dem sie noch Nuss oder ähm, die, die kleinen Flaschen, äh, wie nennt ihr das, wenn ihr den Flasche abmischt, äh, die kleinen stoppt den Nerven drohbar, kann ihr noch ein lach Lachen durchbohren, mit doch schön gereicht. Ähm, kann ihr also ein Instrumenttomada machen oder eben einen Talking Stick was dann ganz Ausgangsidee wäre. Oder die Mäde so Bängel, wo da können da so kleine Austerhosen und so weiter drin hängen. Da sind wirklich hat Kreativität aus ausgehängt, ganz gesagt. Da gebe ich Mengen, gebe ich einfach ein Loh nächst zurück zu der Musik gehen mal mein Pech von den Fängerpitteln. so und dann gucken wir mal was hängen geblieben ist wir schon so viel geschwärzt eine Sekunde so das hat nicht mehr angreifbar für Notze Ah, voilà. ich gehe noch ein das Lied mal durchgehen und ich gehe noch direkt bei die feiert auf fünfte Strophe das dauert eigentlich sieben Strophen lang bei diesen Versionen, die ich hier habe, ähm, ist schon mal aber gedacht, das geht ein bisschen, bisschen viel und ein bisschen lang. Äh, da werden die letzten zwei Strophen einfach fortgelassen. Ich mache sie mal einfach durch und ich gehe auch ein bisschen mehr schnell am Lauf vom Lied, wenn ich dran denke. Und, äh, voilà, und da gucken wir mal, ob es hängen geblieben ist. Für dich den Refrain vielleicht ein bisschen mehr lösen mit dem Rhythmus. Ho, ho, ho the rattling bar the buck down in the valley -o. oh ho ho the rattling bar the buck down in the valley oh das ist für di mart oder di wie schon pummel erklärt ho oh, ro the rattling bar the buck down in the valley -o. oh ho ro the rattling bar the buck down in the valley oh i spleglednis mal da gita Voilà. Ho, oh, row the rat them bug the bog down in the valley, -o. oh. Ho, rode the rat them the bog down in the valley, oh. While well, in the bog there was a hole, where hole a rat and hole, hole in the bog and a bog down in the valley, oh. The rat them by bar, the bog down in the valley oh ho ho, the rat them bar, the bog down in the valley oh Well in that hole there was a tree where a wet tree a tree tree in a hole and a hole in the bog and a bog down in the valley oh Ho rose the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho rode the rattling bug, the bug down in the valley, oh. On that tree there was a branch, a ware -a branch, a rattling branch, branch on a tree, and a tree, and a hole, and a hole, in a bug, and a bug down in the valley, oh. Ho, rode, the rattling bird the bug down in the valley, oh. Ho, rode, the rattling bird the bug down in the valley, oh. Got the idea? On that branch there was a limb, a rare limb, a rat limb, limb, a limb on a branch and a branch on a tree and a tree and a hole and a hole and a bug and a bug down in the valley, oh ho roll the rattlin' bug the bug down in the valley. Oh, roll the rattlin' bug the bug down in the valley. Oh, you last? Well, on that limb there was a nest, where a nest a rattlin' nest, nest on a limb and a limb on a branch and a branch on a tree, a tree and a tree and a hole and a hole in a bug and a bug down in the valley. -o. Oh, oh, the rattlin' bird the bug down in the valley, oh, oh. Oh, the rattlin' bird the bug down in the valley, oh. In that nest there was a bird, a rare bird, a rattling bird. Bird in a nest, and a nest on a limb, and a limb on a branch, and a branch on a tree, and a tree and a hole, and a hole in a bug, and a bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rat, and the buck down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling, and the buck down in the valley, oh. Das wäre das ganze Lied. Die hat ja. mir das schon probiert, hab ich gedacht, das geht mir ja. Für den Rest <lacht> muss ich am Lauf des eigentlich ein bisschen zu schnell gehen. Und das als Ziel von dem Ganzen das ist doch dann ein Krimel zu schwer ist. Weil ich hab doch mit den Schülern von mir äh, vernünftig geschwäht. Die haben mir gedacht, oh, das ist aber nicht so schwer. Und schon hab immer gesagt, warte mal, wenn ich bis alle gut in die Sache noch dabei mache mit, mit der Body-Percussion und so weiter. Loh ist es, das zu üben, das Video kann ich immer immer rum, äh, gucken, schmengen äh, den Text den Huda auch äh, und da gib ich so ein, ja, probiere das selber aus, weil Loh, der es ist, wird Lohna Hölle, füht, immer es zu machen, für das ihn an der, an der Schnelligkeit gewinnt und ähm, dann ist das wirklich, also eh, ich, ich fand den ganz, ganz flott Lied für äh, so zu pur zusammen zu sangen, äh, das ist ein bisschen der Wert, also es könnte immer gut. Hola. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, da gebe ich euch äh, noch einen schönen Tag wünschen und vielleicht bis die nächste Kaja. Adi!